Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam wach. Nur das traute, hochheilige Paar, hol der Knabe im lockigen Haar. Schlafen im himmlischen Ruhe, schlafen in himmlischer Ruhe. Seele Ruh. Nacht, heilige Nacht, Gott. Sohn, O oh Villa, Lieb aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Frist in deiner Geburt, Weihnachtsnacht, heilige Nacht, hier denn erst kundgemacht der durch der Engel, Halleluja. Laut von Fern und nah ist der Retter ist da. Ist der Retter ist da. Just a little left step.